Okay, bin wieder da. <coughs> Sorry. Okay. Das hey. <coughs> da ist ja ja der Typ, ne? Hier runter, Mann! Alter, ich habe nicht gesehen, ob ich oben hocke oder nicht. Ja, okay, mein Controller-Akku ist natürlich auch gleich wieder leer. Ich muss kurz mein Controller-Akku-Ladegerät. Moment. Okay, wieso müde mich ich mich eigentlich ich muss nur pause machen dass ich sicher nicht erwischt werde ich stecke auch noch mein handy ein wenn ich dabei bin so jetzt kommt dann gleich mein pc und sagt du hast noch 10 gigabyte auf deinem handy jetzt ich runtergeladen ich habe nur noch ich habe ein gigabyte verloren das ist ps 4 ps 3 kabel hingetan ein bisschen ein chaos hier hinten teilweise wieso hängst du jetzt du Einfach so hängt es da und macht nichts. Ich habe keine Ahnung, wieso es gehängt hat überhaupt. So. Ja, ich benutze immer den Controller, deswegen lade ich den immer, weil der andere ist, glaube ich, kaputt. Ist ein bisschen doof. Okay, wir machen weiter. Du ja, danke schön. Wollt ihr wirklich noch? Ne? Okay. Ich zahlen ah, Ich mache nebenbei noch kurz ein komplettes Regime kaputt hier. Also ja, ein komplettes Regime ist ja nicht gerade, aber die Borgia sind. Halt. Nee, keine Sorge. Ich töte dich auch so, du Wichser. Ich muss unbedingt einen Arzt aussuchen. Ich habe voll vergessen, dass ich Lowlife bin. Ich dachte jetzt schon, weil ich in Slow Motion kam, dass ich gestorben bin. <lacht> Zum Glück nicht. Nice. Ich hoffe das geht mit der Lautstärke. Ich weiß gar nicht wie laut das ist im Vergleich, weil ich habe das Menü gewechselt, deswegen. Ich muss das mal kurz gucken. Tut mir leid immer ganz toll das mit dem stream machen zu müssen aber natürlich ging es nicht so ich bin doch einfach gut streamlabs wo bist du da alright ähm, der ist ein bisschen gebugter das ist okay Euer Geld. Lasst sie gehen. Nein! Wendet euch an Caesar! Alles ob okay, ich töte euch alle. Und dich zuerst, weil du es getötet war. Ah doch, den kann ich auch konnten. Ich dachte gerade, ja den muss ich nachher runterkicken, aber. Boah, die haben voll viel, what the fuck? Oder war das jetzt nur dieser eine Dude, weil das der Anführer war? Vielleicht. Ne, die haben alle so viel. Okay, ich raub die mal kurz aus, weil es gibt echt viel Geld mit Seide und so. Kann ich mir vorstellen. Also zu Seite 5 Gold. <lacht> ich hoffe es nicht. Ein Diamanten. Ein indischer Diamant. Nein, ich will den nicht tragen. Hau hab. Ich kann den nicht looten. Ein Goldbahn. Ja, easy. Ah, wir werden richtig reich gleich. ja geil hier ist ein arzt Oder vielleicht ist hier gleich ein arzt ich weiß es noch nicht jetzt ist dein arzt <lacht> ja man kann nicht alles haben von anfang an ich sorge schon dafür dass ich das kriege. ein tot jetzt heil unbedingt bitte ist nicht wenig wert, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich habe vorhin keine Medizin gehabt, ich weiß das. Ich kaufe einfach alles wie immer wohl, was ich, ja, kann ich jetzt sehe. Okay, wir gehen zurück. Wir werden nachher noch... Ich werde vielleicht zwei, drei Folgen aufnehmen. Danach machen wir noch eine Folgenlänge oder sowas, die ich nicht aufnehme. In der wir wieder Stadt kaufen gehen und sonst Zeug machen. Farmsachen halte ich nicht machen mit dem Video. Beziehungsweise kein ganzes Video, sondern ich werde das zusammenschneiden. Und jeweils vor oder nach der Folge noch hinmachen, Wenn ich weiß, dass es das kommen wird. Kann ich schon einteilen, was ich haben will? Oder geht es noch gar nicht? Fraktion nicht verfügbar. Okay, das können wir noch nicht machen. Ich muss mich entscheiden, was für Fraktionen ich danach benutzen will. Hab nichts geklaut ich wollte eigentlich jetzt habe ich geklaut. ich finde auch schön wie wir hier kein ansehen also kein äh, aufsehen haben ansehen haben wir wahrscheinlich schon aber aufsehen nicht nice. ja aber das ist schon nicht schlecht eigentlich eigentlich müsste ich jetzt dann gleich mal wieder geld in die bank kriegen ich dachte halt, ich krieg dafür eine mitteilung wenn ich geld in die bank kriege. Sieht halt nicht so aus. Hinten. Tja, mal schauen. Mutter, Schwester? Ich wusste ich wollte nämlich gerade noch sagen, die sieht ähnlich aus wie eine Schwester, aber die Haare sind anders, glaube ich. Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Mörder. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Da sieht sie ganz jung aus. Ich plane das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Katharina Forza finden. Du kannst auf uns zählen. Nice. Zum Glück habe ich das Geld nicht ausgegeben komplett. Ich will mit dem jetzt. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser. Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Ben, besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Cool. Und was können wir jetzt hier machen? Eine Zeitmission hier. Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen. Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Okay. Ich weiß ja nicht mal, was ich hier alles machen kann. Also, ich gehe jetzt rein. Ich guck mal, was im Haus drin alles ist. Jetzt 3499 Bankdresser. Jetzt kriege ich die Meldung natürlich. Okay, hier drin ist nichts mehr zu tun. Ich bin jetzt gespannt, was die Nebenmissionen sind von diesen Menschen. Da drüben ist nämlich einer. Ich muss mal gucken, was die von mir will. Ezio, ich unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht. Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Zeitmission, ne? Hm? Machen wir mal einfach zu gucken, wie das abgeht. Ich erwarte nicht zu viel von Side Mission. Das wäre sowas, was ich dann zukünftig äh, mache, wenn ich nicht aufnehme. Jetzt ich, ich muss gerade überlegen, wie ich das machen soll, wie ich das sagen muss. Ich war ein bisschen überfordert mit Satzbau. darf ja nicht. Sieh, das hätte die noch ein bisschen. <lacht> oh yeah. Immer diese tollen Begleitmissionen. Dabei. Was zeigst du mit dem Finger auf mich? Warte, war es der Richtige? Ich kenne ihn, aber was soll's? Komm, ich finde einen Hammer. Ernsthaft? Durch was schämen, es ja. Der alte was Markt wird wieder eröffnet. Das wäre doch wunderbar. Dann könnten du und du uns bekommen von Burge sparen. Habe ich ihn jetzt getötet oder? Wieso habe ich in Diesen bekommen? Okay, wir begleiten sie. Ich raube jetzt keinen mehr aus, dann komme ich besser durch. Geh da bitte durch, danke schön. Wahrscheinlich Kreis ist es einfacher dann. Ah ja, viel einfacher. Ja, das mit der Zeitmission ein war eine dumme Idee. Ihr, ihr habt mich betäubt. Ich glaube ihr nicht. Wenn wir schon hier sind. Oops. ich diese nur hören, was er sagt. bestimmte Farben der Kleidung und Zubehör vermieden. Ich hab's das Gefühl, wir fahren den hier. Da! Pack den! Was soll das? Ich verflügel einfach alle. Du kannst nach Hause gehen, kannst du! Und alle ausraum, wichtig. zwei von denen waren letzte nacht dabei Buona fortuna und äh, haltet euch vom wein fern madonna Habe ich gerade den reiter im boden gesehen der fug eine christina mission ja heimann nicht kopernikus wir wissen was das ist eh in diese Richtung ungefähr. Mal kurz, wenn wir schon unterwegs sind, ich habe hier was. Ich glaube, die habe ich, so wie es aussieht. <lacht> Sorry. Dann kann ich hier hin. Dann hier hin und dann kann ich zu Kopernikus. Ja, wir machen uns ein bisschen den Weg durch, um das zu kaufen jetzt. Ja, okay, wenn wir die Mission nicht schneller machen. Ich guck mal, ich mache die Mission dann einfach im Stream selbst. Will ich nicht alles jetzt im, in der folgenden Zeit machen? Okay, jetzt, ja, ich weiß. Boah, kostet ein bisschen mehr, sich haben, ne? Ah, ich würde eigentlich 6 Tomaten, aber... 4 Gesalz verkaufen, ja. Ich drücke immer eins nach oben, weil meistens habe ich nur 2. Von daher. So. Schwere Waffen zum Tragen Römisch Stein Onyx war wow, Onyx sieht schon geil aus Das ist mir zu farbig DAS Ah, mein Anhang, natürlich durchlasst das mal so sah schon geil aus aber und jetzt gehen wir dahin Da war ja was, ich wollte nicht klauen jetzt. Da komm ich. Ja, wir müssen einfach ein bisschen die Stadt kaufen halt, wenn ich unterwegs bin. Ich renne nachher schon wieder zurück und kaufe den Rest noch, wenn ich Geld habe, aber... Ich denke, es kann halt nicht jetzt schon schaden. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles gekauft. Wirklich. Die Schmiede habe ich nicht gekauft. Die ist zu dunkel. Äh, zu hell dafür, Entschuldigung. Rabatt wird erhöht, wenn ich genug kaufe. Ja, ich glaube, ich muss wirklich die ganzen vier Städte Stadtteile zuerst so mal kaufen, bevor ich wirklich was billig haben kann. Da ist ein Templerkreuz. So. Ja, ich kann nicht. Das war jetzt richtig. billig Ich komme mich halt nicht mehr wehren. Sollen wir tanzen? das ist Kopernikus, irgendwas. Also ich weiß ja, Kopernikus ist, aber ich will wissen, was für eine Mission ich mit Kopernikus habe. Also, jetzt mal kurz schauen. Ich habe hier alles sonst gekauft: Templer-Versteck ist hier und ein Kurtisanenauftrag. <lacht> Ich alles nach äh? Okay, das Tempel versteckt werde ich auf jeden Fall aufnehmen, aber. Ich hänge das dann hinten dran hier. Ich hänge das dann hinten dran, wenn ich es mache halt, weil ich nehme mehr ja auf und dann sehe ich ja, die Aufnahme ist fertig. Und danach habe ich eine Datei von. Wie es auch weitergeht. Man Aber seine Worte klingen gar nicht danach. Manche sagen, man solle mit ptolemäus Erklärung des Himmels zufrieden sein. Seiner mathematischen Syntaxis von um die Erde tanzenden Bahnen. Ja, aber wozu benötigt man solch komplizierte Zahlen? Vielleicht, um die zahlreichen Widersprüche zu verbergen. Man muss Widersprüche hinterfragen. Deshalb leben wir, um Fragen zu stellen. Tötet ihn schnell. Der Meister will, dass alle Gelehrten heute Nacht verstummen. Oh, unser Auftrag. Wenn die Borgia involviert sind, dann auch ich. keinen schaden nehmen und kopernikus beschützen Ey. Nee, nee jungs du hey, habe ich keine lust drauf kopernikus war cooler, als hier wie ich nur mal so anmerken ich meine das ernst Okay, ich weiß sie nicht aus so weil ich nicht treffe aber ich meine das ernst also fuck you Muss ich jetzt zwei Minuten lang Wave, äh, so ein Wave-Ding überleben oder muss ich innerhalb von zwei Minuten alle töten? Treten. Tritt den Wichser und Geh nicht in seine Scheißwaffe rein. Heavy Angriff. Ja, ich hab's gecheckt. jetzt geh kacken, du Wichser. Kannst du bitte mal ich, ich smash hier X wie behindern und der macht gar nichts. Jetzt geh kacken. Okay, wenn er so gecornert ist, kann ich ihn wenigstens beschützen, weil ich weiß wo er ist. Oh oh. Ich glaube, ich hab's. Ja. Ach so ich dachte ich kriege es da noch ein storyline aber doch ich kann mit ihm reden wer seid ihr der ihr einen unbekannten beschützt jemand der an die freiheit glaubt Ezio Auditore da firenze Ezio. man nennt mich nikolaus kopernikus ich hörte euren namen oft am hofe der borgia aber jetzt habe ich den Beweis, dass es euch wirklich gibt. Ihr seid Gast des Vatikans und doch greifen seine Wachen euch an? Haltet ihr mich für einen von denen? Offen gestanden, ihr habt recht. Gestern war ich ein Templer. Und heute? Die Templer wollten, dass ich die Ergebnisse meiner Experimente geheim halte. Doch das kann ich nicht tun. Die Borgia jagen euch und eure Freunde. Mein Kollegium? Die Logik dahinter entzieht sich mir. Findet Copernico. Doch besprechen wir die Logik später. Folgt mir. Ja, ich mache halt kurz die Storyline von Kopernikus fertig. Finde ich interessant, dass sein Nachname auch auf Italienisch geändert wird mit Kopernikus. <lacht> Sorry, mein Hals ist gerade wieder mal hier. zur Abwechslung Scheiße. Wie ich denn hier weg? Ich glaube nicht, dass der mir folgen kann. Live für mich, wie vorhin, also fast tot war. Und so, ich muss ihn ja. So, mir kommen. Ich habe nicht so viel Zeit, den in Sicherheit zu bringen, merke ich. Und er wird auch sicher kämpfen wollen, wenn er angegriffen wird. Es wäre das wär ja cool, wenn er mitrennen würde. Dass wir entkommen kommen könnten. So, los, hopp. Hab nicht ewig Zeit. Erzio, mir. Da ist er. Wenn alle einladen, Kannst du bitte den treten, Nein, du kommst du bist doch ein wichser mit und hör auf zu kämpfen. Okay. kämpfen ja du bist echt oh, wow Cheers. zu glück habe ich den kampf jetzt richtig gemacht Los, wow. ich liebe es ja ihr seid ihr sicher was ist mit meinen kollegen woher weiß ich dass ich euch trauen kann woher wisst ihr irgendwas Wissen zu sammeln, ist ein gefährliches Unterfangen. Es ist leichter zu verweilen, nichts zu lernen, als zu riskieren, die Wahrheit zu kennen. Nun gut. Erleuchtet mich. Bringt meinen Kollegen diese Briefe. Sie müssen unbedingt über die Gefahr informiert werden. Ich liebe die Mission, ja mega. Ich mach kurz einen Borgia-Turm mittendrin. Ich guck mal, ich weiß nicht ob es eine Mission, also einen Trophäe gibt für 100% synchronalen Kapiteln, ich glaube nicht. Habe ich jetzt nicht gesehen, soweit ich weiß. Ja, ich habe keine Doppelklinge, ne? Okay, jetzt muss ich den irgendwo suchen hier drin. Das ist ja ein Riesengebiet, what the fuck? Ich komme da noch gar nicht hin. Das ist natürlich schön dann ne ich weiß das golden ist ja glaube ich jetzt die rüstung wenn ich es richtig habe ne ähm, was waren die schwarzen wölfe noch mal Okay, mein Ziel wird komplett in eine andere Richtung angezeigt, aber ist okay. Ist okay, Spiel. Das ist ein anderes Ausrufezeichen. Klar. Halt's Maul. Batista Borgia. Schwierigkeit 2. Ja, so wichtig kann er nicht gewesen sein. Ja, gucken wir mal. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Pente sie, leer. Pente sie leer. Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta, di Cono Charmant. Wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene. Meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gebe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. bisogno del vostro aiuto. Scusate mi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Okay. Nur den Hauptmann eliminieren. Oh, das wird ja interessant. <lacht> habe ich vielleicht deswegen noch keinen Zugriff auf die Erinnerung gehabt, weil das Mission ist? Kann ich bitte laufen? Schluss werde ich wieder gehauen für nix den Hauptmann auf bevor er den Turm erreicht. Oh ja war schwer, stimmt. Ja, so wie es aussieht, war das genau dieser Okay da unten komme ich rauf. Er war das genau dieser Turm, den ich machen wollte vorher und ich konnte. Ich dachte, da kurz, geht's hoch. Also, ein Vorsprung ist halt meistens irgendwas Verräterisches. Wie alle anderen Vorsprünge, nur genau dieser nicht. Äh, jetzt muss ich da hoch, ne? Irgendwie. Das sieht nach einem Weg aus. Anscheinend wird es in späteren Teilen besser, dass die Türme nicht immer gleich aussehen, habe ich gehört. Sorry. Ich muss nach was trinken. Äh, habe ich gehört, zumindest äh, ich habe was über Valhalla gehört schon. Ziemlich viel. Das ist eine Flagge. Oh Gott, ich hoffe, ich kann die noch. so. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich hier anzünde, ob er dann die Flagge mitnimmt. Weil dann müsste die nach weg, weg sein, ne? Aber wahrscheinlich würde er sie hier einsammeln. Oder ich muss die Erinnerung neu starten. Alright. Jetzt muss ich da einmal außen rum. Da geht's hoch. Ja, ich vermute mal, ich müsste die Erinnerung neu spielen einfach damit ich da die Flagge kriegen würde. Ah, R1. Also R1 drücken und laufen. Das ist ein Schnellreisesystem. Fast noch wichtiger als eine Bank. Also QuickPots und Banken sind die zwei Sachen, die ich eigentlich immer so erstes hole. QuickPots, damit ich halt rumreisen kann. <lacht> und ich wollte rennen. Da nimmt man R1 nicht, wenn er noch im Laden war. Äh, QuickPots, um rumzureisen auf jeden Fall. Und die Bank, damit ich überall Geld abheben kann. Und alles andere kann ich eigentlich nachträglich kaufen. Aber wenn ich keine Bank habe, kann ich kein Geld abheben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man... Das Ganze ohne Bank halt spielen kann, aber dann halt viel weniger Geld hat. Man kriegt halt die ganzen Einnahmen nicht. Ezio, wir haben diese dreckigen Freiblinge Ich glaube, es gibt nämlich Flucht keine freie fahren. Bank am Anfang. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Okay, jetzt müssen wir das auch noch machen. Wollte ich nicht, aber ist okay, komm her, Pferd. Ach, das kostet gar kein Geld jetzt. Ich hätte nicht erwartet, dass wir den noch mal sehen. Ich bin nicht glücklich darüber. Ich bin kein Fan von diesem Charakter, Entschuldigung. Also ist schon okay, aber naja. Und ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genauso mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Hm. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans hm. fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt. Solltet ihr kämpfen? Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. <lacht> Wo ist Bartolomeo? Unten bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehmt diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und er erreicht mehr als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Also haben wir jetzt auch Prügelmissionen und Auftragsmorde, so wie es aussieht. jetzt muss ich noch an den dritten Punkt kommen. Kurz eine Erklärung haben eigentlich. Es gibt also es gibt noch Assassinen Rekrutierungsmissionen okay versteckt von romulus sind die wölfe leonardos maschinen tempelagenten kopernikus tempelagenten ich glaube wir können hier noch recht viel machen später haben wir jetzt noch eine stunde ein bisschen mehr spielen so allgemein aus fortune kämpfe in der kaserne Genau, Auftragsattentate in Taubenschlag. Ach, die können mich mal. Ich mich ja gerade, ob ich da einen Quickport hin habe. Ich muss da unten in den Ecken hin. Diebesgilde, okay. Ähm, was ist denn das, was ich habe? Ich das ist viel zu weit weg. Das auch. Also die lang eigentlich ist das nächste. Jetzt laufe ich genau hier wieder auf. <lacht> ähm, ich hoffe jetzt mal, dass ich da ein bisschen näher komme. Das sieht schon besser aus. Was war die Feder nochmal? Oder dieses Schwertfedernteil? Was auch immer das war. Feder. Okay. Ah ja, die Federn werden richtig angezeigt. Ist ja voll geil. Ah ne, warte mal, dass ich das Logo, dass ich Federn abgeben kann. Ich Idiot. Okay. Warte ich guck mal kurz, was die Schmiedemission ist. Das ist mir egal. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Na du? Come on. Geschäftsaufträge. Ich dachte, die haben... Okay, wir gucken mal kurz, ob ich was brauchen kann hier. nix ich dachte ich kann mission ach so ach so ich muss diese items vorbeibringen die ich irgendwo finden kann ich habe geld aber es lohnt sich nicht bei dir So, ich mache noch kurz die, die Gilde vielleicht. Wobei, ne, ich nehme zwei Stunden auf. Nächste Folge machen wir die Gilde. <lacht> so einfach ist es das. Ich gucke in der nächsten Folge, dass ich da hinkomme, bis ich loslege. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. That's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted watching where I step still